Hey Leute und zwar im gestrigen Video habe ich ja ein HDR Lightroom gepublished und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr einen erstellt und das alles erfährt ihr nach dem Intro. Huiui. So, also, was wir für ein HDRI-Leitung brauchen, ist echt ganz einfach, ihr braucht nur ein Material, ein Nullobjekt und das war's eigentlich <lacht> Nein, Spaß, also, äh, hier müssen wir erstmal, das Material nennt ihr jetzt einfach home, ich es einfach mal HDRI oder so äh, Könnt ihr halt umnehmen, wie ihr wollt, Da macht ihr hier einen Rechtsklick auf dieses Material da, wenn ihr so halt rechts gedrückt halt könnt ihr es halt so drehen lassen, aber hier sieht man nichts, weil es ein Kreis ist und jetzt müsst ihr hier ein Tor Torus mit ähm, Soft Shadow nehmen oder GI, GI persönlich für, für, finde ich aber besser, weil es halt hier so ein bisschen leuchtet, ähm, aber es ist halt Geschmackssache, ihr könnt später immer noch ändern, aber we wenn wir es später also in die Ebene hier rein machen, könnt ihr es nicht mehr ändern, also nur noch schwer. So, die Farbe hier macht ihr auf ganz weiß, ganz wichtig, ähm, dann auf Textur macht ihr hier einen Farbverlauf. Klickt jetzt da drauf, ganz wichtig, macht hier 2DV, ganz wichtig. Also sehen wir jetzt, haben ist hier so auf der Rückseite sowas, äh, weil wir jetzt nur zwei Farbverläufe haben. Äh, deswegen gehen wir jetzt ein bisschen vor, macht hier zwei neue, geht ein bisschen vor, macht ein neues, geht ein bisschen vor, macht zwei neue, geht ein bisschen vor, macht ein neues, geht wieder vor, macht zwei neue. Also das ist ungefähr so aussieht. So, der erste ist schwarz, die zweiten sind weiß, also beide, macht jeder nur weiß dann das da ist Schwarz, das da ist weiß, das da ist weiß, das da ist schwarz, das da ist weiß. So also sieht das halt so aus, also so, ja, kann man nicht so genau sagen. Ähm, und jetzt müsst ihr das Ganze auch bei der Spiegelung machen. Als ist aktiviert die Spiegelung, ähm, jetzt macht ihr sie ein bisschen lower, also hier so ähm, 13% und dann macht ihr ein bisschen. Also damit man halt es jetzt nicht so erkennt, also hier nur so eine leichte Spiegelung. Und jetzt geht er hier wieder auf Textur, Farbverlauf und macht genau das gleiche. Es ist nicht schlimm, wenn das Ganze nicht gleich aussieht, es ist wirklich gar nicht schlimm, es muss nicht perfekt sein. Aber klar, ich meine jetzt hier, es geht ziemlich schnell, so ungefähr so und jetzt mache ich das mal kurz wieder, also weiß-schwarz, weiß-schwarz, weiß, weiß-schwarz, so. In diesem Rhythmus muss das sein. Ansonsten geht das nämlich nicht. So. So ungefähr. Äh, ich mache die, mach die Mischstärke hier noch ein bisschen weniger. Ein bisschen die Spielung auch. So. Stärke sollte ich aber, glaube ich, voll lassen. Mache hier das ein bisschen low. Ein Prozent vielleicht. Ja. Mache die Mischstärke ein bisschen. Vielleicht auf 70 oder so. ja 70 ist okay. Ah. 50. Ja, kommt 50. Okay, da, das spielen wir einfach, äh, damit spielen wir einfach, ähm, wenn wir das jetzt eingestellt haben, weiter rum. So, was ich jetzt braucht ist ein Himmel. Ein ganz einfacher Himmel. Himmel. Himmel, Alter. Ein Himmel, okay. Äh, jetzt zieht ihr dieses HDRI da rein und, äh, jetzt seht ihr, es ist noch nicht richtig einer. Also, klar, er beleuchtet schon mal, aber ich kann euch das mal zeigen. Es wird nicht gut aussehen. Ja, okay, erstmal. Hier, hier wieder Collusion, Global Illumination an. Also sieht, das ist ein bisschen ja noch hässlich, äh, jetzt kommen wir zum ein bisschen trickigen Teil, aber da ist wirklich einfach, ich kann euch das garantieren, also am Anfang versteht man nicht so ganz genau, was das ist wozu das da ist, aber ich werde euch das schon erklären, wie das Ganze funktioniert, das ist, macht, geht ihr auf dieses Nullobjekt, also was euer Lightroom sein wird und ähm, geht jetzt hier auf Expresso Tag, ähm, was ihr noch machen könnt, ihr könnt den Himmel jetzt hier reinziehen und jetzt einfach das Nullobjekt Lightroom rein oder was auch immer. So, was ihr jetzt macht, ist ganz einfach. Ihr tut jetzt erstmal die, euren Lightroom hier so viermal reinziehen. Viermal, ganz wichtig. So. Ähm, was ihr jetzt macht, ihr geht auf dieses Material hier. Also hier müsst ihr im Expresso-Tag drin sein. Und zieht äh, jetzt bei Farbe den Farbverlauf einmal hier rein. Dann noch einmal. Also von Farbe. Dann geht ihr auf Spiegelung und macht das Gleiche. Das ist sehr wichtig und am besten äh, tut ihr es nicht so, also hier Farbe, hier Spiegelung, sondern dass ihr wisst, dass das okay, die beiden sind Farbe, die beiden sind Spiegelung. Das ist wichtig. Danach müsst ihr euch halt auch orientieren. Das, ihr könnt das Ganze auch hier ein bisschen lang ziehen. Ah, okay, ich mache das jetzt so, damit man es erkennt. So, dann mache ich das hier ein bisschen weiter nach hinten. Ist da auch so, komm, ganz vorsichtig. Das ist ein bisschen blöd hier, ich glaube ich muss ein bisschen reinzoomen, da geht es besser. Oder doch nicht, ja geil. Also nur damit ihr es besser erkennt, so. Äh, dann haben wir jetzt hier noch gar nichts wirklich viel eingestellt, sondern jetzt müsst ihr hier Farbe, klickt hier auf den Farbverlauf, jetzt seht ihr hier Turbulenz, das ist ein sehr wichtiger Wert und jetzt müsst ihr hier einen Rechtsklick drauf machen und müsst auf Benutzerinterface und hier Interface für Benutzerface kopieren drücken geht jetzt hier auf den auf dieses Nullobjekt das hier jetzt umbenannt habt und drückt darauf Benutzernamen äh, also Benutzer und dann Benutzerdaten einfügen sieht also jetzt hier jetzt haben wir so ein Turbulenzwert ihr könnt es umbenennen oh, also wirklich morgens sollte ich nicht so schade das machen ich bin einfach zu müde äh, es drückt hier auf Gruppe hinzufügen und nenne das jetzt einfach zum Beispiel äh, Einstellungen oder Settings als für jeden das also Jetzt, wenn ihr es auf Deutsch oder Englisch haben wollt, äh, ist jetzt auch egal. Jetzt äh, wenn ihr jetzt sagen will, okay, ich will das jetzt erstmal einstellen, dann klickt ihr auf Expresso Tag. Ähm, macht, geht hier auf dieses rote Teil, macht einen äh, Linksklick drauf, Basis -Ein Benutzerdaten, Einstellungen und Turbulenz. So, jetzt äh, hier ist so ein Punkt jetzt Ich kann ja mal reinzoomen. Es geht irgendwie nicht, komisch, oder? Doch hier. Hier seht ihr seht jetzt, da haben wir jetzt einen Punkt erstellt, den können wir jetzt auch so ziehen. Und den müsst ihr jetzt halt ins Blaue ziehen. Und jetzt trägt ihr hier auf Shader-Effekte. Oder Shader-Effekte, wie auch immer. Rück auf Turbulenz. So, jetzt, jetzt, jetzt seht ihr hier schon, ich kann das Ganze verändern. Ähm, aber es fehlt noch was, weil so ist das nicht richtig. Und zwar müsst ihr jetzt hier auf ähm, die Spiegelung gehen und das Gleiche auch machen. Also hier ähm, Benutzerdaten kopieren. Ne, ne, ne, falsch, sorry. Ich bin ein bisschen blöd. Sorry, Leute. Und zwar müsst ihr hier einfach wieder Benutzerdaten auswählen. Einstellung, Turbulenz. Und jetzt einfach da reinziehen. Oh, ich bin gerade so unvorbereitet. Das ist so ein spontanes Tutorial. Also, sorry, sorry. So, jetzt haben wir. Jetzt ist das Ganze eigentlich schon richtig. Und zwar, jetzt seht ihr hier, das ist auch ähm, mit der Spiegelung. Also, ja, also, es passt sich auch mit der Spiegelung an. Und wenn ich jetzt, wenn jetzt die Turbulenz ein bisschen mehr hochzieht, wir, sieht das Ganze auch gleich deutlich besser aus muss ich mir einen, gönnen, einen Schluck Kaffee gönnen, also seht ihr, ähm, vorhin war das nur so bis hier, und seht jetzt, äh, da wird auch wirklich alles so, äh, so aussehen, das sieht einfach richtig geil aus, ähm, und jo, was ihr jetzt macht, ist, äh, wir haben ja noch hier noch zwei weitere Expresso Tags von den Fahrvorläufen drin, was ihr jetzt noch machen könnt. Ist, ihr könnt den Winkel reinmachen machen äh, oder es gibt noch den Startwert und, und so weiter, aber ihr müsst halt wie gesagt, also erstmal hier einen Rechtsweg machen und dann hier ähm, Inter Benutz Interface für Benutzerdaten kopieren, aber der Startwert glaube ich, was macht er denn eigentlich, also hier sehe ich gerade gar nichts, dass er was macht, hm, also ich mache jetzt hier einfach mal ähm, die, äh, die Winkel, Winkel, also Interface Benutzerdaten kopieren, geht dann hier, dann Benutzer, Benutzerdaten einfügen, zieht das wieder in die Einstellungen rein und jetzt könnt ihr hier im Lightroom schon aussehen, Benutzerdaten, Einstellungen, Winkel und da zieht das einfach rein, Shader-Effekte und Winkel, ganz einfach. So, ihr könnt es natürlich mit allen Einstellungen machen, die ihr halt darauf machen wollt, wir fallen jetzt einfach nicht so viele ein. Jetzt könnt ihr das eigentlich so in der X-Group konventieren. Zu X-Group konventieren drückt ihr und dann habt ihr das halt in so einer Box. Ihr könnt aber halt nichts mehr ändern. Oder oh, doch, das geht noch okay. Also hier habt ihr halt eine X-Group, ihr könnt das auch zuklappen. Und also es einfach irgendwo so halt, dass es keiner angucken kann oder so. irgendwo wegziehen. Oh, das war, die wollte ich da nicht erstellen. Fernsehen äh, Jetzt kommen wir zur Frage. Äh, hier seht ihr, die, wenn ich das jetzt rennen würde, würde man das Ganze sehen. Und die ich das zu zweck bekomme, ist ganz einfach. Ihr könnt einen Rechtsklick hier auf den Himmel machen, kriegt auf Cinema 4D-Text, geht auf Render-Text und hier, ich gebe euch jetzt einen Tipp, ähm, ich werde euch das jetzt mal zeigen mit der Türkis. Also an sich geht, macht ihr hier nur die Kamera aus. Wenn ihr hier Strahlen ausmachen würdet, würde das Ganze ziemlich hässlich aussehen und zwar einfach so. Und früher war das einfach mein Fehler, ich habe das einfach auch mit ausgemacht, deswegen sah der Lightroom übel kacke aus. Und ihr seht hier nur sichtbar für, Ka für Kamera deaktivieren. Wirklich, das ist sehr wichtig. Ansonsten bekommt ihr halt ähm, ein ziemlich hässliches ähm, Bild, wenn ihr Strahlen auch deaktiviert. Okay, gut. Wir wollen das jetzt einfach verschwinden lassen. Aber das geht einfach ziemlich einfach. Und zwar müsst ihr hier ähm, zu Ebene hinzufügen, zu Ebene hinzufügen. Und jetzt macht ihr das mit dem Material auch zu Ebene hinzufügen. So. Jetzt habt ihr hier rechts einen Ebenen-Manager, äh, wenn ihr aber hier keinen habt, geht es ganz einfach, ihr geht auf den Himmel und uh, auf irgendein anderes Objekt und klickt hier auf Ebenen-Manager. Dann kommt ihr hier, werdet ihr auch hier weitergeleitet. So, was ihr jetzt ausmachen müsst, ist das M hier, das M ist, dass man es hier nicht mehr, also move able würde ich mal behaupten, also dass man es nicht mehr verschieben kann und nicht mehr sehen kann. Was ich euch noch raten würde, ist das V, wofür das V steht, weiß ich nicht gerade, wahrscheinlich, keine Ahnung, also. Auf jeden Fall ist es einfach so, falls das M aktiviert wird, seht ihr, ich kann hier nichts mehr mit dem Teil machen. So, und ja, was ihr jetzt noch machen könnt, ihr könnt jetzt hier auf Basis, dann Iconfarbe, Farbe aktivieren, auf An, und jetzt könnt ihr hier einfach eine random Farbe wählen, die ihr halt haben wollt, Blau, habt ihr halt sowas hier. Und ja, was gibt es noch zu sagen, hier, hier habe ich verschiedene Materials gemacht, hier sind die Einstellungen, Benutzerdaten, Winkel, den Winkel sieht man natürlich jetzt nicht. Muss man auch sagen. Aber der Winkel sehen wir da, falls man da irgendwie was rumfuschen will. Und ja, falls ihr das jetzt einfach in so ein äh, Benutzerinterface machen will wollt, dann ist es ziemlich einfach. Das ladet jetzt kurz. So, hier seht ihr seht hier meinen, ich habe zwei verschiedene gemacht mit zwei verschiedenen Materials. Und jetzt macht ihr hier Datei, äh, neue Preset-Bibliothek, nennt ihr jetzt wie ihr wollt Test-Lei-, nee, Tutorial mache ich das einfach, Tutorial Jetzt zieht ihr hier als erstes den Lightroom rein Könnt jetzt hier einen neuen Ordner machen für eure Materials, neues Verzeichnis, nennt das ganze Materials oder so Könnt das ganze hier reinziehen Falls ihr ähm, also bei den Materials, ich kann euch das ja mal zeigen, hier so eine äh, File hattet, keine Sorge, hier wird es als Texture-Ordner gespeichert. Also müsst ihr jetzt nicht irgendwie einen extra Ordner machen oder so, sondern ihr habt das also, wenn Leute hier jetzt dran klicken, haben die das Material, keine Sorge. So, wenn ihr jetzt das halt mal so einstellen wollt, dass keiner an diesen Teilen was rumfuschen kann, also löschen, bearbeiten etc., macht ihr Rechtsklick und macht Schreibgeschützt. So, jetzt wollt ihr das Ganze zum Beispiel äh, veröffentlichen. Das ist ganz einfach. Ihr klickt jetzt hier rechtsklick drauf und äh, hier im neuen Browser öffnen. Äh, nicht falsch. was habe ich denn da im Mix Explorer anzeigen. Und jetzt hier ganz hier werdet ihr jetzt zwei Dateien finden. Eine lib braucht aber nur die ähm, tutoriallib 4 file das Ist ganz wichtig. Und ja, das, jetzt könnt ihr das einfach hier irgendwie... Einen Ordner ziehen irgendwie auf Dropbox oder so hochladen, wo auch immer ihr das halt haben wollt. Und das war's eigentlich schon vom Tutorial, wie man die Mats erstellt, werde ich nicht erklären. Dafür gibt es Tausende YouTube-Tutorials. Aber wie man so einen benutzerdefinierten äh, Leitung erstellt, davon habe ich eigentlich noch nicht wirklich viel gesehen. Und wenn ihr, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen für solche spontanen Tutorials. Also wirklich, Leute, es tut mir leid, wenn ich mich manchmal versprochen habe oder so. Ich bin einfach ich mache das spontan gerade und ich habe auch eigentlich nicht geplant, das aufzunehmen. Und deswegen, manchmal stottere ich deswegen, weil ich einfach improvisiere sozusagen. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.